Hallo, liebe Kinder und Kindeskinder. Heute, was machst du da eigentlich? Heute wollen wir euch die Geschichte erzählen von zwei weisen Männern, die ihr Leben mit Quatsch, mit Quatsch wie heißt das? Boah, deine Schrift kann man noch nie lesen. Mit Quatsch gestaltet haben. Hallo, ich mal doch hier. Jetzt halt mal den Mund, ich lese. Und die, ja. und die Geschichten könnt ihr alle auf unseren Seiten finden. Und jetzt viel Spaß bei unserem neuen Video. Weißt du was, Tee? Nee. Ich habe eine super gute Idee. Ja, dann komm mal raus. Wir sagen jetzt zehn Sachen, die zu P und T passen. Gut, am besten noch die schreiben oder so, dann fangen an. Ja. Schnee. Klee. O-W. Juche? P, T, Juche. Ja. Okay, aber es soll wahrscheinlich nicht immer das Gleiche sein, also das ist auch noch was. Ich hatte klein, äh, winzig, äh, Zwerg. Du hast mir etwas passen. <lacht> <lacht> Komm, jetzt hau du auch was. Groß, dick. Nein, ich bin nicht so gemein. Böse. Ich bin nicht so gemein. Na ja, gut. Du bist doch immer gemein. Ich bin nicht so gemein. Jetzt war hinter wieder. Was kann ich tun?